So, nach dem wunderschönen Strandspaziergang gehe ich jetzt auf den Steg bzw. den Teil, den man vom Steg betreten kann und dann jogge ich mal zur Rezeption, wobei ich mir noch nicht so wirklich im Klaren darüber bin, ob ich das in einem Stück schaffe. Das Hotel ist nämlich riesig, aber ich werde es versuchen. So. So, hier rechts ist der Golfplatz, links sind die Tennisplätze, was das so ist, habe ich noch nicht herausgefunden, aber hier sind Umkleidekabinen Und jetzt laufe ich durch die Poolanlagen, hier sind so lustige grüne Hügel, da ist Pool Nummer 1, Pool Nummer 2 mit hübschen großen Wasserrutschen. Hier ist eine Bühne. Ja, ich bin jetzt schon außer Puste. Hier ist ein schöner Kinderspielplatz. Noch ein Swimmingpool, aber sehr flach. Das ist der große Swimmingpool, der auf den ganzen Fotos ist. Der ist groß, hier links sieht man hinten ein paar Restaurants, das muss ich eigentlich jeden Tag machen, das hält shit. So und wenn ihr denkt, das war's, das ist nicht der Eingang, ich nicht verlaufen, ja, das ist der Eingang, Erwartet noch eine große Treppe, aber wenn ich die auch überwunden habe, Dann bin ich da. Drei Minuten.